Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Amie, ich bin Zahnärztin und ich habe eine super Ankündigung für euch, richtig gute Neuigkeiten. Es ist jetzt ja schon eine Weile her, dass das Zahncoaching von Marc und mir fertig geworden ist und an den Markt gegangen ist. Und die ersten Teilnehmer haben das Zahncoaching auch abgeschlossen, sind damit durch und haben mir auch das erste Feedback zugesendet. Und das Feedback ist phänomenal. Ich war so begeistert, ich war richtig gerührt und ich war mega happy. Es ist so gut. Ich habe mir schon echt gutes Feedback ausgemalt. In dem ganzen Jahr, als wir an diesem Zahncoaching gearbeitet haben, habe ich mir immer wieder vorgestellt, welches Feedback wir bekommen. Und ich habe schon gedacht, dass es sehr gut werden würde, aber es ist tatsächlich noch besser geworden. Und du kannst das Feedback nachlesen auf der Homepage www.zahncoaching.de, da haben wir das in die Homepage eingebettet. Das Feedback ist so, sie haben zum Beispiel geschrieben, dass sie gar nicht mit Worten beschreiben können, wie dankbar sie dafür sind, dass sie das Coaching gekauft haben, wie es ihr Leben verändert hat, wie sie von diesem Frustrierten, Verzweifelten hingekommen sind zu, dass sie jetzt wirklich Klarheit bekommen haben, dass sie wissen, wo ihre Fehler lagen, wie sie es jetzt besser machen können, dass sie Probleme in Zukunft vermeiden können. Sie haben geschrieben, dass es sogar ihre, ihre Kinder beeinflusst hat, dass ihre Kinder eigentlich nie Lust hatten, sich die Zähne zu putzen und jetzt total begeistert abends im Badezimmer kaum erwarten können, endlich die Zähne zu putzen. Und das Feedback war einfach so, so gut. Und ich war wirklich sehr, sehr gerührt, als ich das gelesen habe. Und ich habe mich so gefreut. Und deswegen haben Marc und ich beschlossen, weil wir das Zahncoaching natürlich euch ermöglichen wollen, dass ihr genau solche Veränderungen durchmacht und auch solche super Erfolge erzielen könnt. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einen Black Friday Sale. Der Black Friday ist ja eigentlich am 25. November und am 28. November ist der Cyber, Cyber Monday. Also die, dieses Wochenende ist halt der Sale. Aber viele Firmen beginnen schon am 21. November und machen diese Black Week. Also die ganze Woche über Sale. Und das machen wir auch. Ihr bekommt also zur Black Friday Week ab dem 21. November einen vergünstigten Preis auf das Zahncoaching. Also ab dann wird der vergünstigte Preis für euch erhältlich sein. Und wir haben noch etwas überlegt für euch on top dazu. Und zwar kannst du dich anmelden für unseren Newsletter. Dafür musst du einmal auf die Homepage gehen www.zahncoaching.de und ganz oben siehst du einen Button. Wenn du da drauf drückst, kannst du dich zu unserem Newsletter anmelden. Und mit diesem Newsletter, wenn du dich da angemeldet hast, bekommst du einen zusätzlichen Rabattcode zur Black Friday Week. Das heißt, du bekommst auf den Black Friday Sale einen zusätzlichen Rabatt. Du kannst dich aber nur bis zum 20. November um Mitternacht für den Newsletter anmelden. Danach sind die Türen geschlossen, danach geht es nicht mehr und am 21. geht dann der Black Friday Sale los. Also zöger nicht, warte nicht. Geh jetzt auf die Homepage www.zahncoaching.de und melde dich für den Newsletter an, um dir deinen zusätzlichen Rabattcode zu sichern. Denn du hast nur bis zum 20. November um Mitternacht Zeit dafür. Und das war's auch mit diesem Video. Ich freue mich, euch diese super Neuigkeiten mitteilen zu können. Und ich bin sehr gespannt auf eure Anmeldung und dass wir uns im Zahncoaching wiedersehen. Und dann war es das mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Mua. Ciao.